Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von hinter den Kulissen der Salzburg. Und heute geht es bei uns um zwei richtige Institutionen in der Alpenstraße. Nämlich einerseits um den Salzburger Obus. Und zu kämpfen haben wir mit dem Salzburger Schnüdelregen. Aber ich würde mal sagen, wir starten ganz einfach. In der Salzburger Alpenstraße sitzt die Obuszentrale. Hier laufen alle Fäden oder besser gesagt Oberleitungen zusammen. Und Irgendwo muss ich jetzt den Markus Perberschlager finden, er ist nämlich der, der Leiter der ganzen Geschichte beim Salzburger Obus. Wenn euch unsere Reportage gefällt, dann lasst uns gerne euren Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal. Markus Perberschlager leitet seit vielen Jahren die Gewerke beim Salzburger Obus Er hat rund 350 Mitarbeiter und rund 100 Busse unter seinem Kommando. Servus Markus! Servus Markus! Die zwei wir küsse jetzt anbeinander, oder? ich das also, richtig? Servus! Servus! Du habe unseren Sehern versprochen, dass wir heute einen richtig lässigen Tag bei dir beim Salzburger Obus haben. Was werden wir heute alles sehen? Ja, ich habe mir was besonders einfallen lassen für den heutigen Tag. Als erstes schauen wir mal an, wie entsteht denn überhaupt der Vorplan. Wie wird der gestrickt? Und dann gehen wir in die Leitstelle, dann wird in die Leitstelle übernommen. Wie kommt der in das moderne System? Und dann sehen wir es also im Echtbetrieb am Bildschirm, was da alles passiert. Und heute, wir haben ja schon gesagt, Schnürdelregen. Schnürdelregen ist natürlich der Paradetag für Stau in der Stadt. Und dann schauen wir an, wie schaut die Verkehrslage aus. Und anschließend gehen wir in die Werkstatt und ganz zum Schluss habe ich nur Zucker vorbereitet, aber das so geht's. Echt? Dann würde ich sagen, starten wir mal so richtig durch, oder? Jawohl, machen wir das. So da, wohin müssen wir denn? Geradeaus. Geradeaus. Schauen wir mal jetzt zu dem Platz, wie ich gesagt habe, wo der Fahrplan gestrickt wird. Und zwar macht das jetzt der Kollege der Benjamin, der erzählt uns jetzt, wie denn so ein Strickmuster ausschaut und was denn das überhaupt ist. Also bei mir am Platz wird der Fahrplan gestrickt. Und da siehst du genau, wie eine Fahrt entsteht von A nach B. Hier setzt sie ein, fährt dann runter und da gibt es immer eine Rückfahrt. Und man sieht genau, wie das im grafischen Fahrplan dargestellt wird. Alle 10 Minuten ist eine Fahrt, und wie man hier super erkennen kann. Es gibt immer eine Kurzführung und eine Langführung. Und wenn wir das dann fertig haben am PC und das Strickmuster im Endeffekt gestrickt ist, dann schauen wir es uns in der Leitstelle an, weil da müssen wir es einspülen und da wird es auch auf die Busse übertragen. Und was haben wir jetzt gestrickt in Wirklichkeit? An Fahrplan der Linie 5. Also kein Winterpolierer? oder? Nein. <lacht> jetzt geht es in die Kommandozentrale quasi auf die Brücke, oder? Genau, so ja. ist es. Gehen wir So machen sich die drei auf den Weg in die Obusleitstelle. Hier werden alle Fahrten und wichtigen Kreuzungen überwacht, die Obusfahrer mit wichtigen Informationen versorgt und bei schwerem Verkehr möglichst schnell von einer Haltestelle zur nächsten gelotst. Du Benjamin, was jetzt zuerst ausgeschaut habe, wie ein Strickmuster, schaut jetzt aus irgendwie wie ein Kreuzfahrtschiff von oben. Ja? Was ist das jetzt ganz genau? Jetzt sehen wir, dass hier der Strickfahrplan aufgelöst hat. Man sieht hier die grafische Darstellung, alle Haltestellen auf der Linie. Man sieht die Fahrzeuge, wie sie sich auf der Linie bewegen und das ist alles Echtzeit. Was ist jetzt rot und was ist blau? Rot bedeutet, dass die Fahrzeuge verspätet sind und blau bedeutet, dass sie pünktlich sind. Heute haben wir ziemlich viel Regen, sehr viele Touristen in der Stadt Salzburg. Das heißt, einige Fahrzeuge sind auch verspätet. Wie werden die Leute aber jetzt im Obus bzw. an der Haltestelle informiert? Die Fahrgäste werden über die bitscreen und Monitor in der Stadt Salzburg versorgt und über die Fahrplan-App Salzburg Mobil. Das heißt, die gehen wir da rein? Genau. Aha. Mit der App Salzburg Mobil informiert das greentech unternehmen Salzburger G die Fahrgäste immer aktuell über die Verkehrslage direkt am Smartphone. Und das Mikrofon schaut ja ziemlich cool aus. Da wird mal was durch glaube ich? Ja klar, da kannst du jetzt durchgeben, dass wir starkes Verkehrsaufkommen haben und das in der Stadt recht schaut. Okay, das wird aber jetzt ein ziemlicher Blödsinn, was ich da sagen werde, aber gut. Bin ich wirklich gespannt. Achtung, Achtung, das ist eine wichtige Durchsage. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens in der Stadt Salzburg wegen des Schnüdelregens kommt es auf allen Linien zu Verspätungen. Wir bitten Sie, das Rauchen einzustellen, sich zurückzulehnen und die Fahrt zu genießen. Du, jetzt von Markus zu Markus, das war jetzt aber ziemlich blöd. muss ich sagen. Naja, das war lustig. Im vorher haben wir das natürlich fertig gespeichert, denn der Disponent ist sehr beschäftigt bei so einer Staulage, wie es heute ist. Und dann kommt das aus der Konserve, der drückt am Knopf und das ist fertig aufgenommen. Entschuldigung Salzburg, auf Wiedersehen. Es ist wohl besser, wenn Markus wieder die Finger vom Mikro lässt. Unsere beiden Marküsse machen sich jetzt auf den Weg von der Leitstelle zur Werkstatt. Hier werden von den o der Salzburger AG die Busse gewartet und repariert. Damit gearbeitet werden kann, muss zur Sicherheit der Mitarbeiter als erstes der Strom abgeschaltet werden. Schaut so mich aus bei Ja, ja. wir vor kurzem erst umgebaut. So. Erst. Am neuesten Stand. Jetzt sind wir bei unserer ersten Station in der Werkstätte. Wir schauen uns die Kalibrierung von die Stromabnehmerstangen an. Dass er das richtig macht, das zeigen uns jetzt die zwei Kollegen. So, wir machen jetzt die Kalibrierung von Stromabnehmer. Stromabnehmer. Fangen wir bitte unten rechts an. Bitte ganz nach oben. So, und Jetzt gehen wir rechts auf die Maximalhöhe. Klicken drauf und somit ist die Maximalhöhe kalibriert und somit ist das abgespeichert und das wäre die ganze Kalibrierung gewesen. Kalibrieren von den Stromabnehmer das macht man aus dem Grund, weil der Bus fährt ja entlang auf der Straße, wenn so ein Schlagloch ist, zum Beispiel ein oder wenn die Stromabnehmer in die falsche Richtung laufen, weil er Weichen nicht geschalten hat, und die Richtung so abweicht, dass sie aus dem Winkel kommt, und das muss man natürlich am Bus sagen, wo er da reagieren muss, und der Computer kriegt es dann durch die zwei Kollegen, die stellen das genau vor auf ein, und dann erkennt der Bus das und zieht die Stangen ah, okay. automatisch ab und dann haben wir keine Und kommt das jetzt öfter vor? Naja, öfters kommt es eigentlich nicht vor, aber es ist eine Vorsichtsmaßnahme natürlich, was wir da hat und auch natürlich Fortschritt der Technik. Und den Neinbus haben halt am neuesten Stand der Technik. Ja, wenn wir schon Nein haben, sollen wir alles kennen, ne? Genau, schön ja. Also jetzt nochmal zusammengefasst: Wir haben einen Fahrplan gestrickt. Ich habe eine Durchsage machen dürfen, ja, eine ziemlich lustige. Ja. <lacht> und wir haben die Kalibrierung hinter uns. Und du hast mal was versprochen, was ganz Tolles ist. Ja, oder? das stimmt schon, aber das kommt zum Schluss. Aber zuerst schauen wir uns noch einmal den Motortausch von der Tür an. Alles klar, dann, cool. schauen dann schauen wir, dass wir die weiter. funktioniert. Ja. Da genau, so ah, ist es. Ja. Einiges vor heute. Du sag mal, wie viele Leute arbeiten jetzt da bei der Opuszentrale? Ja. Äh, bei uns in der Alpenstraße sind 350. Mhm. Von den 350 sind ca. 50 in der Werkstatt. Mhm. Der Rest sind mit Betriebsablauf beschäftigt. Und natürlich, der, die größere Menge ist natürlich der Vordienst. Mhm. Okay. Ja. Weil wir müssen ja sozusagen, sagen, wir haben draußen im Normalfall 95 Bus laufen und die müssen natürlich fast rund um die Uhr besetzt sein. Das ist, klar, ja. das ist natürlich Schichtbetrieb, nötig. Und Turnusdienst, wie das so schön heißt in der Fachsprache. Und bei dem Turnusdienst ist natürlich ein Wechsel drinnen. Und wir brauchen da im Schnitt so um die 186 Fahrer am Tag. Echt so viel? Ja, Wahnsinn. Und so. jetzt ja. reparierst ich die Tür, oder? Nein, so wie andere ja, machen, ja, oder? So. Schauen wir mal. <lacht> ist gescheit. Genau. Na dann lassen wir das lieber dem Salzburger G-Fachpersonal erledigen. Na, schau her. Die Tür soll ja schließlich wieder funktionieren. Nach wenigen Minuten ist der Motor der Tür getauscht und die Tür öffnet wieder problemlos. Funktioniert, oder? Funktioniert tadellos. Ja. Motor ist tauscht. Jetzt können Was wir die, auf der Schütte. Klopfen, du du gut gemacht. <lacht> ja, genau. Jetzt wir, können wir den Bus wieder auf die Linie gehen. Ja, genau. ja. Aber die geht relativ schnell zu, muss ich sagen. Naja, da ist ein Sensor eingebaut und eine gewisse Verzögerung ist natürlich drinnen. Ja. Wenn geht, ich das noch öfter mache, ist. Nein, eh nein. nein, nein, das geht schon. Das, ist, das Motor ist neu, also ist perfekt gemacht. <lacht> Ja? ja, aber jetzt kommen wir zum letzten Punkt, ah. wo ich versprochen habe. Freimiel. Den schauen wir uns jetzt ja. an, aber der ist jetzt nicht da in der Halle, sondern da gehen wir zu einem weiteren Punkt Alles in klar. unserem Gelände. Wunderbar. Gehen wir, oder? Das heißt, ich darf jetzt Obus fahren, oder wie? Genau, so ist es. Ja. Aber eine Runde und nur im Hof und unter meiner strikten Jawohl. Anweisung. Weil ich einen Segelschein, hätte ich. Ja, aber das ist zu wenig, okay. weil du brauchst, wenn du draußen einen Busschein und zusätzlich noch die Obusausbildung bei uns. Denn ohne Obusausbildung geht nichts, du fährst schließlich mit der Oberleitung. Aber das lernt man ja bei uns intensiv und genau, somit ist das kein Problem. Aber jetzt darfst du mal schnuppern, aber nur schnuppern und wie gesagt nur im Betriebstuhl. Alles klar. Wie lang ist das Gerät jetzt? 18,75 Meter ist so lang. Okay, Kostenpunkt? Ja, Million Euro. Das ist das erste Auto, das ich jemals gefahren bin? Das ist richtig, und? aber nicht nur du. <lacht> Wie schwer? 28 Tonnen, wenn er fuß ist. Also mit der Sonne? Ja, genau. Mhm. Okay. Dann steige ich mir ein und haben wir die 28 beieinander, oder was? Ja. Schauen wir Oho. Das ist richtig, richtig cool. Ja, ja. Türe zu. Ja, Türe zu, bitte. Eins? Eins, jawohl. So, dann passt die Position von die vier. Ja, ja. Brems. Passen. Ja, warte, ein bisschen, weil der Füße ist. Da? Nein, der Fee. Uh. Mhm. Mhm. Ja. So, passt ja. oder noch? Nein, passt schon. Passt so. gut. So, dann auf die Bremse bitte. Dann die Handbremse lösen. Handbremse? Genau. Ich, äh, leicht in die Head ziehen und dann schnell es Genau. So, was ist an? jetzt das Wichtigste? Das, das Wichtigste? Nicht fahren. mit dem Fahrer sprechen. Ja, ja? genau, Hä? aber jetzt wo wir Ausnahmen. Das <lacht> Wichtigste ist, auf <auch> mein Kommando gehören. <lacht> klar. So. Ja, ja, schon her. Genau, ja, genau. dann fahren wir schon. Vorsichtig startet Markus die Fahrt im teuersten Auto der Stadt. Nach einer kurzen Eingewöhnung macht Markus die Fahrt richtig Spaß. Das ist Richtig cool. Ich drehe schon seit Stunden hier täglich meine ne Runden. Runden. Genau. Da -da -da -da -da -da -da. So, das heißt. So, die ich muss da so sein. Genau, das passt. Kann ich könnte auf jeden Fall gewaschen und das machen wir jetzt, oder? Ja genau, so ist es. Nach getaner Arbeit kommen wir am Abend ja. einer und genau. waschen. das. die bist sie da nicht sehen? Jetzt? gar da nicht? Da, da? Nicht so schnell? Ja. Die Einfahrt in die Waschstraße ist sehr eng. Damit der obus wieder richtig glänzt, heißt es volle Konzentration. Ja. Markus hat es geschafft. Der Bus ist wieder sauber. So da, alles wieder sauber, so wie sie sich gehört, hinterlasse den Bus wieder. Genau, perfekt. Ja war ein Kindheitstraum von mir, ja, ganz ehrlich super, gesagt. Super, gefreut mich. Den haben Bremsen, haben Bremsen wieder drinnen? Nur, das ist wichtig. Weiß, ja. Und das war eine Ausgabe von Hinter den Kulissen der Salzburger. Es hat mich gefreut, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie noch mehr Videos sehen wollen, dann ganz einfach da oben klicken. Und wenn Sie uns ein Abo hinterlassen wollen, wo wir uns natürlich sehr, sehr freuen, dann bitte ganz unten einen Daumen hoch noch und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal.